Braes, ja. weißt du noch, wo ich mit dir auf? Habe ich auf? Hab ja. So ja wow. Bau zu, zu, zu schnell, Ja, ja. Bau einfach, ja, einfach zu schnell. Ja, du kommst auch noch gleich auf den Screen, Wer nee, ja, ich? Ja, nein, ja. ich meine äh, Jonas, Jonas, weil alle weil dann drauf. sind wir alle. Machst du das dann als Titelbild von deinem YouTube-Kanal? Ich höre ja das so alle. Ja. Und vor allem alle bauen sich hier so lang. <lacht> so ich lang. komm nicht knapp. Genau. Alle Gas, <lacht> das das ist, ist alles derselbe so, ne? Das sind die Brazens und Froggy. Braisens, bau Joge, Bau Joge, Bau Ich hab ein Zehn drin, auch. ne? Ich hab ein Zehn. Ja, hier sind aber hier sind welche. <lacht> Aufnahme. Ich <lacht> bin auf der Mitte. Auf der Mitte, Alter. Mir die ey ja. Und Froggy, Froggy ist so alleine hier so. Hier Broggy, ist alles okay? Ja, ich, ich kann hab ich hab ich hab ich hab immer noch den Namen ah. eines zweiten Kanzlers senden, auch wenn er auf Revi gebannt ist? Wir sind gestorben! Okay, soll das ich, ist gut. Soll, so. soll ich das Eisen hoch spawnen lassen In oder In ja. real life ist nicht so gut und ich sterbe hier auch. Ich spawne das Eisen hoch, okay, ich weiß, wie das funktioniert. Ja, das ja, ist wirklich, ein sehr. Weißt du das wirklich? Ey, weißt du mit... ja, weiß. das wirklich? Äh, wir sind Revi. Okay. Revi, okay. Äh, okay. Brazen, dann kommt die Auflösung von dem, äh. Die Mortal-Shot-Dinge? Äh, das geht nur noch einen Tag oder zwei. Heute Tag. Abend. Heute Abend? Okay, gut, ja. dann weiß ich Bescheid, danke. Und man kommt mein Team Video? Ja, ich muss das auch alles schneiden, verstehst du? Gar nicht schneiden, Team wir gelb targetet uns. halt immer uns. Hey, die kommen! Das die rushen uns! Targeten. Was wollen die ja, hier? Sind, äh, Was machen die hier? Ich mach den Weg kaputt von Team Gelb. Hey, die, die targeten uns alle. Warum <lacht> wohl? Ja, Warum? Oh, rat mal wieso. Warum machen also, die sowas? <lacht> von dir, dann sind sie nicht doof. Sollen wir ja. so also, ich sein nur mit Gold spielen? <lacht> hey Alter, nein, Digga. Nein, nein, macht unseren Ruf hier Hast nicht so kaputt, Mann. Mann <lacht> ich wollte ja nur fragen. Nein, mach nicht, ich holt auf gar keinen Fall Gold. Aber okay, alle auf Gold. Wir heißt der Channel, wo auch? Nee. ich well, hab den besten. Ey, das schreibe ich jetzt nicht, Mann, das schreib ich nicht. Er hat Das ist so klar, Alter, irgendwie irgendwie ist das so dumm. halt. Sein. Rez, das ist eigentlich dein Rekord für ein Wett auf Pokémon. Ich weiß überhaupt nicht, nicht welches Server das zu mir nicht, Wie ist das ist Ich guck gerade mal raus. Ich guck gerade mal raus. Gerade mal gerade. Du guckst jetzt gerade mal gerade. Wer ist, ich helf dir! Ich bin tot! Ich bin oh. mit der 1-10 drin, Mann, das ist so eklig. Also. Ja, Das ist ja dein eigenes Pech, ne? Nein, Team Gelb ist Target bei mir jetzt. That be here when I need you to Was ist das no, für da da da da. Ey, das Team passt zu mir, Ich bin da ja, da ja Ja? Ich hab jemanden gekillt. Mein erster Bett. Oh. Ich. <lacht> nice. Oh. Ich hab jemanden gekillt. Jetzt ja. Eisen. Darf ich das Bett aber mit Eisen einbauen? Nee, ne? so. Ja, klar. Ey. Du darfst das ja. ein bisschen ja. Eltern bauen, Alter. Ich tu mir jetzt ein ich Bett, Bett, Bett, Guys. Mit ich bringe mein da hinter dir. Ich beschütze dich. Tu mir jetzt ein Bett. Ja, hui. <lacht> los, Brechner, los. Also, Eisenberg, ich kauf mir auch ganz, ganz viele. Alter, das wäre so geil mit wie. Alles, sag mal, wie hoch hat sich noch? Das wäre wie geil mit mal, äh, hoch, Mörder! Dann. Ja, Bruder, weg. Ja, Ach, welcher hast du schon gespielt? Man macht erst mit Ja, was doch ist spielen? Ja, nee, da sieht bin man nicht. Schlecht, da du nicht. Nee, du bist gut. Alter, einer kommt. <lacht> Als ob du das. Hau da einfach ab! Es kommt wieder welche. Ey. Scheiße, oh, Scheiße, scheiße. Auch... scheiße, ich hab das Bett fast, Mann! Ich hatte das Bett fast. Ey, baut mal, die Ahre, baut da das... die ja, baut das. Was targeten die uns so? Ja. Ja, weil wir alle den gleichen Skin haben. Warum Nein. haben wir den gleichen Skin? Haben wir nicht, ich bin der da... du... Was wollen die alle hier? Wollen Adidas Geld? Ich beschütze dich. Ich, ich, das Bett musst ich du beschützen. Ich beschütze dich und das Bett. Was macht ihr da? Ihr macht das oh, Bett? Geh weg, geh weg. Ich muss Eisen einbauen. Leute, ich muss jetzt selber wieder aufgehen. Nein, Leute. Nein. Oh. So, jetzt wird hier hey. erstmal rasiert. Ich komme jetzt nach oben. hallo oh. hey. my friend, I'm hey, coming. Aber ich? Ah, Flo, ich floh. Ich habe dich gemutet ja? Hi, floh. <lacht> Also, Leute, ich gehe. Sorry, mal. sorry, Flo. Ja Leute. Ciao. Ich weiß auch nicht, warum die gehen. Alle tot, glaub ich. Digga, ja, wir können mit so Leuten spielen. Ja, ich alle weiß tot. nicht, wir sind so viele, Mann. Was, Scheiße, und ich bin in der 1-10, Mann, das geht gar nicht. Wieso, wieso habt ihr alle Alter, so knapp in der Hand? Digga, also weil wir das, das können, können. 12 Leute haben dein Skill? Haben Skill. Ja. Nein. Mein Krippler hat einen besseren Skin. Das sind Man mehr. Hä? Ja, ja meiner ist besser. Da nein. Doch, Doch, klar. Vier und drei sind 8 Leute. Nee. Also eins, zwei, gehen, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ey, da kommt einer. Ey, da kommt der nächste Geld. Also mit deinem Skin halt auch noch. Ey, der baut das Wetter, Leute. Was los? Ich halte ihn gerade auf. Mensch! Verkack, verkack, Alter. Junge, du musst verkacken. Hält ihn los. Tötet ihn. Ihn. ihn. Boah, Digga, ist der Scheiße, Mann. Wenn ihm vielleicht mal schütten, ich und Solo bauen mich. Da glaub ich was ist ja ich Jono, weil war hat ja okay. kein Bart könnt ihr mir mal raushelfen? was denn? Was ich hab so ihn so? gekillt ah, hallo. <lacht> ja mein erster Minecraft-Mail ich ich spiele gleich gegen euch ne? Hab's gegen Bock, Alter. Channel, warum? weil du bist ein oh, random Floor so. man kann auch ein einfach random. so bauen statt die ganze Zeit so on, da muss man... was sagt ihr denn? absolute no hands Und so, siehst du ich bin ich schon so. Ich gehe jetzt zu Team Gelb, okay. Oh, ich würde Wir so gerne in 1.8 sein und den rasieren. Naja. Ah, oh, <lacht> nur ich will ein Block vor dir. <lacht> Wer hat es gesagt? Ja. Gelb. Raisin, wie viel FPS hast du gerade? Keine genau. Ahnung. Ich Zwei, ich, ich hab grad keinen 50 Mod drin. Also, ich kann's nicht sehen. Toll, ich. ich Achso, das ist gut. Warum kommt Gelb denn die ganze äh, Zeit? Warum brauchen wir uns eigentlich zu grün? Sind wir irgendwie durch? Macht Gelb kalt. Ja, ich jetzt schon geschafft, also juckt mich Was? aus. Was? Josh, warum kann man dich nicht anstupsen? Ja, weil ich's aus hab. du mich nein, nerven, ne? Ich hey, nein, <lacht> das nein. Das nicht mein Ziel, oder so. Nein, nein. Deshalb hab ich's aus. Wer <lacht> kann mich hier rausholen? Wo? Hier. Ich weiß ja, nicht, wo hier ist. <lacht> der Typ läuft da rein. Hau ab! <lacht> die sind da reingelaufen, beide. <lacht> Komm, ich bin so nett hier. Bitte sehr. Junge, der, die rasten komplett aus, ne? Ja, Team Gelb ist kackt Die jetzt einfach. Ja, die, die, Junge, die kommen jetzt. Die sind ah, Team sind die, er rastet komplett aus, Mann ja. Er ist so. Peuschi, sein Vater, glaube ich. <lacht> oh, ich ja. Bei Quadrix ist besser. Ich bin noch äh, besser, glaube ich. <lacht> ja, Brazen, genau. <lacht> Mit deiner, 1-10 äh, ja. meinst du? 1-10 ja. ist auf jeden Fall sehr fresh zum Bad spielen, das muss ich weiterempfehlen. Alles super. Ja. Ich gönn mir jetzt eine bessere Picke. der hey, Bray, äh, äh, anderen Weg. Ich hab noch nen Weg gebaut. Ihr Gelb vernichten. Ich geh jetzt gar nichts Null <lacht> Komm, wir gehen jetzt einfach bei Team Gelb. Ja, ihr müsst Aber Gelb also, rushen. Ja, ich und Yolo gehen jetzt einfach anderen Weg. Wir gehen jetzt Team Gelb weg. Ja, wir gehen zu wir ja gewinnen, weil wir sind. MTS und die können uns absprechen, was wir tun. Also ja, aber ja, wir, wir sind randoms, verstehst du? Wir sind randoms. Mein Gott, die... Der hat guter Weg, würde ah, also ich das mal so sagen. Yolo, ich geh, ja. bin gerade auf dem Weg, du Affe. Ey, das ist weiß, doch ich jetzt nicht wahr. Affe. Affe ist Alter. mein Spruch, keiner sagt, außer ich Affe. Was Leute, die macht die ihr eigentlich, was so macht ihr eigentlich so eine... fetten One-Stacks aus unserer Base raus? Erklärt mal die One-Stacks. Ähm... Ähm, Brace? Das war jetzt nicht ich, nein. Mach jetzt kopf mit MNG. Schnell, komm rauf. Brace, äh, ich komm jetzt. Leute, wollt ihr mir helfen in der Base? Weil die kommen jetzt alle. Ja, nee. ich ja, wir sind Team Froggy steht da wie so eine Elite. Ey, ist das ein scheiß Ernst? Hab ihn. Ey, geht alle runter, ich, ich baue Bett ab. Ich baue Bett ab. Die kommen schon wieder, Gabe kommt einfach nur. Die sind richtig horny drauf. Oh ja. Ich baue Bett oh, ab. Horn, ja. Die müssen mir auch helfen. Output transcript: Hoho, Leute, ja, yeah. die kommen jetzt. Marcel Davis 1 und 1. Nein, das ist 83. Marcel Davis ist. Ich hab cool. das Bett. Marcel Davis 33. Marcel Davis 33 und 88. Habt ihr das Bett? Nice, ja, ich Leute. Hab Bett. Ich hab das Bett. Sehr nice. Die kommen gleich, ne? Froggy, hältst du die Stellung? Ja. Ey, du kannst ja. doch machen, was du willst, Jonas. Kannst du mir Gold holen? Nee, sollst du nicht. Doch, ich will mit Gold spielen, damit wir gewinnen. Nein! Nein! Also ich Okay, wenn es sagst, spiele ich halt ohne. Jeder sagt, du sollst ohne spielen. Ja, mein Kiki. Nicht nur Bracen, jeder sagt es Nein, nicht mein Kiki. Gold ist geil. Ich glaub, er ist ja, du bist drin. ein Random, Flo. Ich bin geil. Du hast die schlechtesten Stats, Flo. Nee, oh ich mein Gott, Juhu. was mach ich hier? Genau! Alter. genau. Ich <lacht> da oben, so wer? Ja, da ist einer. Ja, ich geh jetzt nach oben. Ich, ich kick den, okay? Ich, ich bin den. schon bei 7 lila Borglass Bett ab Isa. Lila ist schon weg. Er ist <lacht> der ja. geilste. Ich baue, das ab, ich baue das Bett ab, Leute, Ich hab lila gleich. Ich hab lila. Fast. Lila, ich komme. Ciao. Er kommt, er ja bei uns Bett. Ey. Ab, äh, du ich Abschaubar. Ähm, um, Leute, als ob wir echt noch gewonnen haben, ist, ja. trotz Target und trotz so scheiß Spielen. Oh, boah, Alter, du mit deiner 2,28, die alte Legende. Ey, ich bin eine Legende. Denn? Wir haben gewonnen. Soll ich dir mal Godbridge zeigen? Du und Godbridge, Alter. <lacht> Godbridge, eine 110 version Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Oh! Ich dachte, es ist Godbridgen! Er, er hat einfach geschafft! Ich dachte, es ist Godbridgen oder wie heißt oder das Ding? Es ist ein Moonwalk! Ist Moonwalk. Oh, ja, dann Wenn kann ich ja. Gottbridgen? Ich... Dann, dann läufst du nur seitwärts. Ja! ja. kann man kann auch jetzt vorwärts laufen. Egal, dann mach ich Moonwalk Mann, halt. Mann! Ich bin aus der Höhe geflogen! Hey, Ach, Brazons, wo bist du? Schau mal! Brason, es gibt ja. Welcher hab Haha! Ja. Ja, das ist ja auch äh, No-Shift oder sowas. Nice. Gibt's nur einen Scheiß. Scheiß. Du, du weißt, Lange dass ich mit gern Wer hat den... Wer hat den... Wer hat den... Kill, wir, haben gewonnen. Ja. wir haben gewonnen! Wer hat den... Kill, wer hat den... Kill? Ja, ich würde sagen, easy! Weiß, Schieß, Leute, ne? okay, okay, hat trotzdem Spaß gemacht. Jetzt gepusht. Hatte...